The Holder Series Egal in welcher Stadt, egal in welchem Land geh zu irgendeiner Psychiatrie oder irgendeinem Übergangshaus das du findest es gab dort einst 2538 Objekte jedoch sind 2000 dieser Objekte verschwunden die übrigen 538 auf keinen Fall wieder vereint werden. Niemals. Die Geschichten wurden von verschiedenen Quellen zusammengetragen, von denen manche fragwürdig sind. Doch sie alle folgen einem Thema. Sie erzählen die Geschichte von einer Anzahl Objekten, die, wenn sie vereint werden, schreckliche Konsequenzen mit sich bringen. Deren Einzelheiten viele Menschen wahnsinnig machen. Die Glaubhaftigkeit der Geschichte ist stets in Frage gestellt, so wie es beabsichtigt war. Niemand weiß, ob diese Objekte wirklich existieren oder ob es tatsächlich eine bestimmte Anzahl an Objekten gibt, die sich nach ihren Brüdern sehnen. Es wird immer mehr spekuliert. Eine Sache, die die Holder-Geschichten so verlockend macht, ist die Möglichkeit, dass jede Person zu einer Anstalt gehen kann, nach einem Treffen mit einem Holder fragen kann und herausgefordert werden kann, seine Kräfte zu beweisen, um ein Objekt zu verdienen. Manche der Holder führen ihren eigenen Geschichten zu der ohnehin schon unheimlichen und nervenaufreienden Serie hinzu. Diese Seite ist lediglich ein Archiv. Die Holder selbst leben seit unentdenklicher Zeit in ihren jeweiligen Bereichen und die Objekte sind ruhelos. Bis zu ihrer Wiedervereinigung. Doch die Objekte, so kraftvoll und furchterregend sie auch sein mögen, können nicht von selbst zusammenfinden. Deshalb haben sie eine kleine Gruppe Menschen erwählt. Diese Menschen werden zu suchen. Ihre Geschichten sind verwogen und verdammt, wie die Objekte selbst. Besucher machen dich oft aus drei verschiedenen Gründen: dem Streben nach Macht, dem Streben nach Einheit oder dem Streben nach Aufteilung. Ihre Ziele macht aus ihnen Schurken und Monster. Doch wir können nur hoffen, dass jemand mit einem reinen Herzen über diese Feinde siegt. Es gibt bestimmt gute Gründe. Warum du diese Seite besuchst, lieber Leser, lieber Hörer. Doch vielleicht haben die Objekte gerufen. Wirst du antworten.